Du fängst in einer neuen Stadt ein Studium an. Du bist motiviert, der nächste Rechtsexperte oder die nächste Ingenieursrakete zu werden. Alles ist irgendwie neu. Du kennst keinen. Weg von zu Hause. Die Freunde von der Schule oder dem Bachelor nicht mehr da. Alles ist aufregend und doch fühlst du dich einsam. Wie cool wäre es, Menschen um dich herum zu haben, die dir unabhängig von Ort und Zeit das Gefühl geben, zu Hause und angenommen zu sein. Hi, ich bin Dominik. Ich bin Lori. Wir leiten zusammen Campus Connect und wir sind begeistert davon, weil wir Jesus lieben. Ja, und wir lieben auch Studierende. Wir möchten Bewegung überall sehen, weil Jesus äh, ja, großartig ist. Wir möchten ihn bekannt machen. Wir sind in Berlin als Connect, weil wir möchten ein Segen für Berlin sein. Ähm, besonders für Studierende. Wir möchten Connect neu starten in Berlin und das. Äh, Stürmer wird von Jesus erzählt. Ja. Dafür haben wir heute Abend eine Worship Night mit der Outbreak Band und mit Bobby und wir freuen uns heute Abend Gott zu erleben. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen. Voll schön, dass ihr alle hier seid. Ich bin schon eigentlich seit meinem ersten Semester bei Campus ähm, immer mal so ein bisschen dabei gewesen. Ich bin dann aber zum Praktikum gegangen ins Ausland und habe dort ein paar echt krasse Sachen erlebt, die mich ziemlich fertig gemacht haben. Bin dann recht traumatisiert wieder zurückgekommen und war eigentlich so ziemlich fertig mit Gott, mit der Welt, hab so mein ganzes Gottes- und Menschenbild hinterfragt. Ähm, ja. Und da war Campus, da waren einfach Leute da, die sich Zeit für mich genommen haben, die, denen meine Fragen nicht zu viel wurden und die ja, sich um mich gekümmert haben und mit mir diesen ganzen Prozess gegangen sind, auch meinen Glauben wiederzufinden oder zu vertiefen. Ich durfte da einen Gott begegnen, der ja, mich angenommen hat, so wie ich bin, mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln und mir gezeigt hat, dass ich nicht erst ein perfekter Christ sein muss, um ihm zu dienen, sondern mich genau da auch zu benutzen, wo ich stehe, wo ich bin in meinem Umfeld. Wir sind Mia und Juri von Outbreak Band und wir feiern es, mit Worship ins neue Semester reinzusteigen, weil wir glauben, erstens, es ist super, super gut, seinen Fokus neu zu setzen, auf Jesus zu schauen, auf ihn zu gucken, ihn groß zu machen und auch die Situation von einem selber aus seiner Perspektive zu sehen. Und zweitens glaube ich, Lobpreis und Betung ist Intimität mit Gott, ist Begegnung mit Gott. Und wo ist es besser, als in seiner Gegenwart zu sein? Ich finde es so wichtig, dass wir als Christen uns in dieser Gesellschaft gut platzieren. Deswegen feiere ich Studenten einfach hart. Die sind frisch, haben ein brennendes Herz. Wir mich begeistert am Zusammenkommen das Zusammenkommen, dass das überhaupt dieses Mal wieder möglich ist und mich begeistert ist, weil im Miteinander ist eine Power, im Miteinander wird Christus sichtbar und das finde ich einfach stark, dass wir miteinander diesen Gott sichtbar machen können in dieser Welt. Wir träumen mit Campus Connect von einer Bewegung in Berlin, und das sind alle Kirchen natürlich mit eingebunden, von einer Bewegung, die pulsiert, wo Menschen andocken können und sagen, ich habe diesen Christus erlebt. und wie war der Abend für euch heute? Richtig cool. Richtig toll, super Band, super Location. Hat richtig viel Spaß gemacht. Das, ist das hat mir mega gut gefallen. Das hat mich voll berührt. Mega gut. Also, ich habe selten so eine Stimme erlebt. Mit der Outback Band und dann, wo alle rumgesprungen sind. Ich habe mal richtig die Energie gemerkt. Von so vielen Christen, die einfach Gott feiern. Das war super toll. Helena, was würdest du jetzt jemandem sagen, der noch nicht Teil von einer Connect Group ist oder sowas? Ich würde sagen. Geh mal vorbei und probier's aus. Also ich durfte diese Gemeinschaft erleben, die mir voll geholfen hat und ich glaube könnte auch gut für dich sein. Ich glaube es lohnt sich unbedingt mit Campus Connect Connected zu sein, weil man dann eben auch mit Gott connected ist, weil das eine Community ist und Gott hat uns so geschaffen, dass wir Community brauchen, um miteinander Gott zu erleben, miteinander Gott sichtbar zu machen. Natürlich kann ich das auch ganz allein, aber irgendwann, irgendwann ist das zu wenig. Ich glaube wirklich, wir brauchen Community und deshalb join the Campus Connect community.